Heute werden im Landgericht äh, die Nebenklägerinnen zu Wort kommen. Das heißt, sie sind im Zeugenstand und es kann dabei passieren, dass sie auch von dem Täter befragt werden. Und wir sind hier, um ihnen in dieser schweren Situation beizustehen und, und unsere Solidarität mit ihnen auszudrücken, um der Opfer zu gedenken und um ihnen einen Raum zu geben, wo sie außerhalb des Prozesses, wie jetzt gleich in der Pause, einen Anlaufpunkt haben. Wir wünschen uns, dass sie neben dem Raum hier draußen auch drinnen viel Raum bekommen mit ihren Darstellungen, dass nicht der Täter mit seiner Inszenierung von sich selbst und seiner Weltanschauung Raum bekommt, sondern sie selbst, dass auch Anwesenden Medien der Nebenklage Raum geben und nicht dem Täter und ähm, dass sie hier draußen gerne auch Redebeiträge bringen können und äh, ihre Sicht der Dinge und vielleicht auch was zu dem Ablauf des Tages hier erzählen können. Wir haben noch ein paar Grußworte auch aus Brandenburg mitgebracht, die wir gleich abspielen und wenn jemand sprechen möchte, kann er sich bei uns gerne melden. Wir, das Aktionsbündnis Brandenburg, senden den Menschen aus Halle den Opfern und Angehörigen den solidarischen Menschen, den Nebenklagevertreterinnen und Vertretern unsere solidarischen Grüße. Die Betroffenen Rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt haben ein Recht auf lückenlose Aufklärung. Und nicht nur das. Es sind ihre Stimmen, denen wir zuhören, ihre Geschichten, denen wir alle Gehör verschaffen müssen. Wir als Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit stehen mit unseren heute knapp 90 Mitgliedern seit über 20 Jahren an ihrer Seite in Brandenburg. Aber auch darüber hinaus. Wir wissen, dass der Weg nicht immer leicht ist. Aber wir gehen ihn zusammen in all unserer Unterschiedlichkeit und sogar mit all unseren Widersprüchen. Der Täter von Halle war genauso wenig Einzeltäter, wie es der Mörder von Walter Lübcke, der Täter von Hanau oder das sogenannte NSU-Trio gewesen sind. Rechte Netzwerke müssen aufgeklärt werden und vor allem rechte, rassistische und antisemitische Gewalt muss in dieser Gesellschaft endlich als umfassendes Problem wahrgenommen und behandelt werden. Aufklärung ist wichtig und auf keinen Fall wollen und werden wir die Sicherheitsbehörden aus ihrer Verantwortung entlassen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es mehr braucht, um ein Land, eine Gesellschaft, eine Zukunft zu erkämpfen, in der wir alle ohne Hass und Gewalt leben können und deren grundfeste Offenheit und Vielfalt heißen. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus brauchen wir eine starke, solidarische Zivilgesellschaft aus Bündnissen, Initiativen, Verbänden, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Sportvereinen, Kulturschaffenden und so vielen mehr. Viele Engagierte setzen sich jeden Tag mit aller Kraft und Energie genau dafür ein. Umso empörender sind die jahrelangen und wiederholten politischen Angriffe auf Vereine wie Miteinander, die Betroffene hier in Sachsen-Anhalt unterstützen und einen so wichtigen Beitrag in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus leisten. Ihnen gilt unsere volle Anerkennung. Liebe Leute vom Kiezdöner, liebe jüdische Gemeinde in Halle, seid euch sicher, wir sind in unseren Gedanken und in unseren Herzen bei euch. Wann immer ihr unsere Hilfe oder Unterstützung braucht, wir sind für euch da. Antifaschistinnen und Antirassistinnen, vielen Dank, dass heute diese Mahnwache organisiert wurde und vielen Dank an alle, die physisch auch daran teilnehmen. Ich bin der Neuköllner, Ferhat Ali Kocak, aktiv in unterschiedlichen antirassistischen und antifaschistischen Bündnissen und Betroffener von rechtem Terror. Nazis haben mich als politischen Gegner ein Jahr lang ausgespielt und versucht herauszufinden, wo ich wohne. Antifaschistinnen und Antirassistinnen, vielen Dank, dass heute diese Mahnwache organisiert wurde und vielen Dank an alle, die für sich auch daran teilnehmen. In meinem Beitrag möchte ich euch kurz mal nach Berlin entführen um aufzuzeigen, wieso der rechte Terror in Halle kein Zufall war. Wieso wir bei der Vielzahl von rechten Anschlägen nicht mehr von Einzelfällen und Einzeltätern sprechen dürfen. Und warum Behörden das trotz all dem, trotz Kassel und Hanau, kurz nach Halle weiterhin tun. Ich bin der Neuköllner, Ferrat Ali Kotschak, aktiv in unterschiedlichen antirassistischen und antifaschistischen Bündnissen und Betroffene von rechtem Terror. Nazis haben mich als politischen Gegner ein Jahr lang ausgespielt und versucht herauszufinden, wo ich wohne. Als sie das dann herausgefunden hatten, brannte zwei Wochen darauf folgend mein Auto direkt am Haus meiner Eltern. Das Feuer ging über auf das Haus und nur durch Zufall wachte ich um 3 Uhr morgens auf und konnte meine Familie aus dem Haus retten. Fünf Minuten später und wir wären im Haus mit verbrannt, so die Feuerwehr. Ich selbst schlief keine zwei Meter vom Brandherd entfernt und hinzu kam, dass das Feuer sehr nah an der Hauptgasleitung gelegt wurde, so sodass durch Glück Schlimmeres ausgeblieben ist. Aber das Erschreckende an dem Anschlag war nicht der Anschlag selbst, sondern dass die Sicherheitsbehörden über ein Jahr lang wussten, dass ich ausgespielt wurde. Weder wurde ich gewarnt, noch wurde die Situation dafür genutzt, dass die Täter gefasst werden. Hauptverdächtige sind ein gewaltbereiter Ex-NPD-Kreisvorsitzender und ein ehemaliger AfD-Bezirksvorstandsmitglied. Und ich bin auch nicht der Einzige. Der seit elf Jahren nun unaufgeklärte rechte Terror in Berlin-Neukölln mit einer Aufklärungsrate von 0% trotz bekanntem Täterkreis und zahlreicher Sonderermittlungsgruppen ist ein Skandal für sich. Wie kann es sein, dass seit elf Jahren Menschen von Nazis terrorisiert werden mit Brandanschlägen, Markierungen, Morddrohungen, bis hin zu zwei Mordopfern und die Polizei trotz immer neuer Ermittlungsgruppen an der Aufklärung scheitert. Hier einige aktuelle Beispiele seit 2019 damit verstanden werden kann, wieso das Vertrauen in die Behörden entsprechend der Ermittlungsquote gegen Nazis bei 0% liegt. Beispiel 1. Ich hatte es schon erwähnt. Verfassungsschutz und Polizei wussten, dass ich über ein Jahr lang von Nazis beobachtet und ausgespielt wurde. Zwei Wochen vor dem Anschlag auf meine Familie und mich bekamen die Sicherheitsbehörden dann die Information, dass die Nazis nun auch herausgefunden hatten, wo ich wohne. Weder wurde dies genutzt, um die Täter auf frischer Tat zu fangen, noch wurde ich gewarnt, um meine Familie und mich zu schützen. Beispiel 2 Einem Neukölln-Komplex ermittelnder LKA-Beamter traf sich mit einem der tatverdächtigen Neonazis in einer Südneuköllner Kneipe und wurde dabei vom Verfassungsschutz beobachtet. Als die Presse dies skandalisierte und der Druck sich erhöhte, musste der Mitarbeiter des Verfassungsschutzes seine Aussage korrigieren. Beispiel 3. Ein leitender Beamter des Polizeiabschnitts mischte in Nazi-Gruppenchats mit und kommunizierte sensible Informationen, indem auch Nazis des Neukölln-Komplexes waren. Es stellte sich heraus dass dieser auch in der Südneuköllner Hufeisensiedlung wohnt. Somit wurde die Befürchtung einiger Betroffener der ersten Anschlagsserie, dass Nazis in der Hufeisensiedlung Unterstützung erhalten haben, könnten, bestärkt. Beispiel 4. Anfang August mussten zwei Staatsanwälte wegen Verdacht auf Befangenheit und Fehlverhalten abgezogen werden. Der Leiter der Staatsschutzabteilung bekundete gegenüber dem Hauptverdächtigen der Neuköllner Anschlagsserie seine Sympathie für die AfD und dass er sich keine Sorgen machen muss. Beispiel 5. Mitte August wurde aufgedeckt, dass ein wegen einer rassistischen Gewalttat gegenüber einem Geflüchteten angeklagter Polizist Mitglied einer Ermittlungsgruppe gegen Rechtsextremismus in Neukölln war, die zahlreiche Kontakte und Zugang zu Daten von Betroffenen und Engagierten hatte. Die rassistischen Beleidigungen wurden vom Staatsanwalt aus der Anklage gestrichen. Der gleiche Staatsanwalt, der wegen Befangenheit von den Fällen zu Rechtsextremismus abgezogen wurde. Der Geflüchtete wurde unrechtmäßig nach Afghanistan abgeschoben, bevor die Anklage und das Verfahren abgeschlossen werden konnten. Somit bekam dieser rassistische Polizist Schützenhilfe vom Innensenator höchstpersönlich, der die Abschiebung im März 2020 unterschrieb, obwohl Berlin normalerweise nicht nach Afghanistan abschiebt. Beispiel 6. Die Exekutive versagt nicht nur gegenüber verdächtigen Polizeibeamten, sie schützt sie auch gegenüber anderen Behörden wie zum Beispiel der Datenschutzbeauftragten von Berlin. Die Berliner Polizei verweigerte erst kürzlich die Aufklärung gegenüber der Datenschutzbeauftragte in Bezug auf dubiose Datenabfragen an Polizeicomputern im Neukölln-Komplex über Opfer rechtsextremer Morddrohungen wie beim NSU 2.0. Und wie bis jetzt schon zu viele Verbindungen zwischen Behörden und Nazis sind, möchte ich nur erwähnen, dass es nur einige aktuelle Beispiele aus dem Neukölln-Komplex sind, die durch investigativen Journalismus aufgedeckt wurden. Die Liste ist noch viel länger und wird ergänzt um Verbindungen zum NSU wie auch zum NSU 2.0 der Berliner Sicherheitsbehörden. So hätte es schon längst einen Untersuchungsausschuss zu NSU-Skandal in Berlin geben müssen. Jetzt fordern wir Betroffene vom rechten Terror einen Untersuchungsausschuss zum Thema Neukölln-Komplex und zur Aufklärung von Verbindungen zwischen Nazis und Behörden wie auch zu Nazis in Behörden. Staatsanwaltschaft, Landeskriminalamt, und Verfassungsschutz disqualifizieren sich seit Jahren in ihrer Negativbilanz gegen Neonazis bei der Aufklärung des seit elf Jahren unaufgeklärten rechten Terrors in Neukölln. Nur ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Besitzt die notwendige Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive? Nur er kann sowohl Verfassungsschutz, Polizei als auch Staatsanwaltschaft überprüfen. Nur er verfügt über gesetzlich geregelte Kompetenzen zu Akteneinsicht und Zeugenbefragung und vor allem garantiert der Öffentlichkeit. Und gerade diese Öffentlichkeit gibt den Betroffenen eine gewisse Sicherheit und schützt uns vor weiteren Angriffen, da es ja die Sicherheitsbehörden nicht tun. Nichtsdestotrotz hören die Angriffe nicht auf. In meinem Fall sind es regelmäßige Drohnachrichten, insbesondere auch seit kurzem per SMS, da die Nazis meine Handynummer herausgefunden haben. Ich habe lange überlegt, ob ich einen der letzten Nachrichten hier vortragen soll. Denn ich bekomme die Worte eigentlich nicht über die Zunge. Da ich selbst nicht da bin, fällt es mir einfacher. Denn diese Drohung ist sinnbildlich für den rechtsterroristischen, antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle. Sie schrieben mir, Ferdad du kanake hör auf mit deiner linken Politik, sonst muss deine Judenschlampe daran glauben. Nicht nur, dass ich rassistisch angegriffen werde, sondern in dieser Nachricht wurde meine Lebenspartnerin, eine gläubige Jüdin, sexistisch und antisemitisch auch mit angegriffen. Die Angst meiner Lebenspartner Könnt ihr euch alle vorstellen, aber auch das Gefühl, dass es nichts bringt, damit zur Polizei zu gehen. Wir leben in einer Zeit, in der wir unsere Familien und Freunde warnen müssen, weil Nazis auf den Straßen sind. Dieser Satz sagt schon alles aus und begründet die Notwendigkeit eines antifaschistischen und antirassistischen Widerstandes mehr denn je. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur zu reagieren, wie beispielsweise in Berlin gegen die Vereinnahmung von Nazis auf den Querdenker-Demos, sondern auch gezielt den Widerstand gegen Nazis in unseren Kiezen kontinuierlich mit Aktionen aufrechtzuerhalten und vor allem unsere Kämpfe zu verbinden. Nicht nur Kämpfe gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Sexismus und so, sondern auch die sozialen Kämpfe. Denn wir kämpfen als Antifaschistinnen nicht nur gegen Nazis, sondern gegen ein System, das diese Ideologie begünstigt ja sogar unterstützt, wenn es nötig ist. Dieses System ist unsolidarisch. Wir brauchen ein Change, ein System-Change hin zu einer solidarischen Gesellschaft. Und dafür müssen wir Antifaschistinnen und Antirassistinnen gemeinsam mit den Kämpfen gegen Gentrifizierung, an der Seite der Kämpfe für linke Freiräume, an der Seite der Mieterinnen, an der Seite von Pflegerinnen, gegen prekäre Arbeit an der Seite der Gewerkschaften, Gemeinsam mit Organisationen und Initiativen wie Welcome United, Seebrücke, Initiative Uri Jallo, aber auch Fridays for Future und Ende Gelände kämpfen. Nur gemeinsam werden wir eine solidarische Gesellschaft ermöglichen. Nur gemeinsam werden wir die Nazis zurückdrängen. Deshalb lasst uns gemeinsam kämpfen. Siamo tutti antifascisti. Vielen Dank. Ich verlese jetzt noch ein Grußwort vom Grundrechte Grundrechtekomitee aus Köln. Aus Köln senden wir viel Kraft und Energie zu euch nach Magdeburg. Wir senden unsere Solidarität an alle Überlebenden und Betroffenen des 9. Oktober 2019 und danken euch, dass ihr nach dem grauenhaften Erlebnis den Mut und die Entschlossenheit besitzt, als NebenklägerInnen in diesem Prozess aufzutreten und eure Kraft spürbar werden zu lassen und mit uns zu teilen. Wir danken außerdem allen jenen, die die wichtige Arbeit leisten, diesen Prozess kritisch und öffentlich zu begleiten und zu kommentieren. Der rechtsterroristische Anschlag von Halle war kein Alarmzeichen, sondern ist Ausdruck eines in Deutschland in ungebrochener Tradition herrschenden Rassismus und Antisemitismus. Der Täter mag vor Ort allein gehandelt haben, aber er ist genauso wenig ein Einzeltäter, wie etwa die Täter von Hanau, München oder Christchurch. Er war nicht allein, denn er wird unterstützt von verharmlosenden PolitikerInnen, à la Annegret Kram, karrenbauer von einem schweigenden familiären Umfeld, von unfähigen PolizistInnen, inkompetenten Ermittlungsbehörden und nicht zuletzt von einer Gesellschaft, in der eine vermeintliche Mitte antisemitische, rassistische, antifeministische Einstellung als normal ansieht und hinnimmt. Der Täter war nicht politisch oder sozial isoliert, nur weil er eine Zeit im Internet verbrachte. Eine internationale, rechtsterroristische Online-Community war sein aktives Gegenüber. Eine Gemeinschaft mit antisemitischer, antirassistischer und antifeministischer Ideologie. Und nicht nur das. Im Netz wurden konkrete Pläne, Erfahrungen und Anleitungen geteilt. Hier sollten andere zur Nachahmung motiviert werden. Andere Nutzer verurteilten die Tat nicht. Ihn hielt niemand auf. Für die Tat von Halle ist nicht nur ein Einzeltäter verantwortlich. Aus der Berichterstattung über den 6. und 7. Prozesstag am 25. und 26. August müssen wir erfahren, dass die andeutenden Kontakte und Beziehungen hinter einem internationalen digitalen rechten Netzwerk vom Bundeskriminalamt gar nicht so sorgfältig untersucht worden sind dass das BKA gar nicht dazu in der Lage ist. Dies liegt aber nicht etwa an einer oft bemühten schlechten technischen Ausstattung der Ermittlungsbehörden oder etwaigen angeblichen fehlenden rechtlichen Kompetenzen oder an fehlendem Personal. Vielmehr liegt die Ursache, den Antworten der BKA-Beamtinnen im Prozess zufolge allein in der Oberflächlichkeit der Nachforschungen zu Online-Plattformen und Kontakten. Die zuständigen Beamtinnen waren außerdem nicht fähig, Texte des Täters in einen ideologischen Kontext zu stellen und damit das Ausmaß der Tat zu erkennen und zu verstehen. Hier geht es aber nicht nur um fehlende Kenntnisse einzelner Beamtinnen, sondern, und das ist noch relevanter, es fehlt der gesamten Behörde offenbar das Bewusstsein, dass die Kenntnisse rechter Kommunikation sowie von ideologischen Inhalten eines international vernetzten Rechtsterrorismus überhaupt relevantes Wissen sind. Anders ist nicht zu erklären, dass trotz einer Beteiligung von insgesamt 270 ErmittlerInnen des BKA und trotz rund elf Monaten Zeit die Hintergründe des Anschlags nur ungenügend untersucht wurden und drängende Fragen noch nicht behandelt worden sind. Dies, obwohl dieser Prozess von internationaler Relevanz ist und einer der schwersten rechtsterroristischen Verbrechen der letzten Jahre in Deutschland verhandelt. Dies, obwohl die Ergebnisse des BKAs Teil der Akten bilden und damit als Teil der Aufklärung dienen. Bis heute nehmen deutsche Ermittlungsbehörden rechte Terroranschläge offenbar nicht ernst genug. Die Tat von Halle ist kein extremer Einzelfall. Konkrete Hintergründe, wie auch die ideologischen Zusammenhänge mit anderen Terroranschlägen, mit rechtsextremen Gruppen und mit gesellschaftlichen Diskursen, sind aber zur Prävention von weiteren rechten Attentaten essentiell. Das erklärte Ziel der NebenklägerInnen und ihrer Nebenklage ist die Thematisierung der ideologischen und gesellschaftlichen Hintergründe des Anschlags. Sie weisen kontinuierlich auf die ungenügenden Ermittlungen der Behörden hin. Diese Arbeit ist von unschätzbarem Wert für die Aufklärung der Tat von Halle. Wir danken dafür. Wir gedenken Jana Lange und Kevin Schwarze. Das war das Grußwort vom Britta Rabe für das Komitee für Grundrecht und Demokratie aus Köln. Vielen Dank.